Und da möchten wir euch diesmal jetzt im Januar diesen kleinen Kerl hier vorstellen. Es ist ein Katerchen, ca. 10, 11 Jahre alt, hat noch nicht mal einen Namen. Und wie ihr seht, guck mal, der hat nur ein Auge. Und selbst das Auge, was er hat, das sieht nicht mehr sonderlich viel. Also er nimmt ein paar Umrisse wahr. Er hört aber sehr gut und vor allen Dingen schmust er total gerne. Er ist ganz, ganz freundlich. Wir suchen eine nette Familie. Er wird in Wohnungshaltung nur vermittelt, weil er sich draußen halt nicht mehr so zurechtfinden würde. Und ganz wichtig, er braucht jeden Tag eine ganz große Schmuseeinheit. Stimmt's? Also, wir suchen Schmuse.